werde ich ein Thema erklären und zwar, wie kann ich ein Diktat gut schreiben? El punto, also der Punkt, la coma, die, coma. die Comillas, das heißt, die Aufführungszeichen, el guion, das ist der Binnenstrich. Gut, wenn es mir noch was, etwas einfällt, dann zeige ich es euch. El punto, fangen wir mal an so. El punto, also der Punkt. Wir haben es verschiedene Sorten in einem Diktat, wenn ich einen Absatz schreibe. Und das ist die gleiche Zeile, die gleiche Zeile, wo ich einen Punkt da stehe und eine, einen weiteren Satz schreiben möchte. Das heißt nicht Punto, weil da muss ich äh, genauer das sagen, was ich weiterschreiben kann. Punto y seguido. Jetzt habe ich das. Punto y seguido, weil ich meinen ersten Satz habe, dann habe ich meinen Punkt da und da äh, schreibe ich weiter. Dafür werde ich auch ein Beispiel erklären, die ich jetzt gleich zeigen werde. So, so sieht es aus. Okay, also, dann habe ich als nächstes Punto i aparte. Punto iaparte, das heißt, wenn ähm, habe ich so, keine Ahnung, einen, einen Absatz geschrieben, na? Und jetzt möchte ich wechseln, eine Zeile leer da, frei machen, dann kommt es als Zeichnung Punto y aparte und dann fange ich an mit einer freien Zeile und weiter zu schreiben. Naja, oder... Manchmal machen wir das nicht so, dass wir schreiben in eine neue Zeile, sondern, oder dass wir keine freie Zeile lassen, sondern einfach... Wir haben zum Beispiel drei Sätze geschrieben, drei verschiedene Sätze mit Punto y Und dann möchte ich, keine Ahnung, da mein Blatt zum Beispiel in der Mitte steht und am Ende, das weiß ich nicht ganz genau, wie ihr geschrieben habt, aber dann kommt es, dass der Hinweis der Person, die das diktiert zum Beispiel ich, Punto y aparte dann nicht weiter in dieser Zeile erscheinen, sondern da unten. Neu. Neuen Absatz. Ja? Okay, das sind die ersten Anweisen für die punkt El Punto oder Los Puntos, Die Punkte. Ah, dann kommt la Komma, Komma. Dann gibt es natürlich Comillas, okay? Die Comillas, das ist irgendwie ein bisschen wichtig, dass ich das erkläre, weil es ist etwas anderes auf Deutsch. Weil auf Deutsch habe ich ja geguckt, dass es gibt unten und oben. Wir nicht. Wir schreiben das so wie hier auf Englisch. Oben. Also oben. Und damit man weiß, okay, wie weiß ich dann genau, wann der Satz anfängt und wann äh, zu Ende ist mit diesen Comillas. Dann gibt es das Verb abrir, öffnen und zu machen. Ferrar. Dann würde ich das so machen in der Tat. Abro Comillas. Ich öffne. Aufführung, Zeichen oder wie auch immer das heißt auf Deutsch. Abro comillas und dann dictiere ich weiter. La casa es muy bonita. Und jetzt mache ich zu. Fierro comillas. Abro comillas. La casa es muy bonita. Fierro comillas. Und dann geht es weiter. Okay, so, das ist ein Beispiel, das werde ich auch natürlich, also euch zeigen. Dann haben wir als nächstes die Aufrufezeichen und die Fragezeichen. Das könnte vorkommen. Das ist etwas, was ich auch wichtig was sagen soll. Und zwar in der deutschen Sprache sowie auch auf Englisch haben wir diese Aufrufezeichen und diese Fragezeichen am Ende des Satzes. Auch für Spanisch nicht. Wir haben das auch am Anfang. Und das würde, werde ich es so zeigen wie äh, das so aussieht. Also dann wird es natürlich die Frage kommen, okay und wenn ich in eine Diktat schreibe, dann wie kann ich es wissen, wann ich öffne und wann ich zumachen? Wann? Es ist fast genauso, wenn ich sage diesen abrocomillas und comillas. Gut, jetzt würde ich das, äh, werde ich das jetzt machen mit Aufrufezeichen und zwar Aufrufezeichen heißt la Exklamation. Exklamation. Und das würde ich so diktieren, zum Beispiel. Abro, Exklamation. La casa es muy bonita. Cierro, Exklamation. Verstanden? Und genauso geht es auch mit dem Fragezeichen. Das übrigens Fragezeichen heißt Interrogation. La Interrogation. Fragezeichen. Interrogation. La Interrogation. Dann wird es genauso gehen. Abro Interrogation. Esta es tu casa. Cierro Interrogation. Okay. Als nächstes haben wir el Gion. Ich habe also gemerkt, wenn ich deutsche Bücher lese, dann gibt es dieses äh, Gion als diesen Bindestrich, ähm, Als Gedankenstrich. Wir haben das nicht. Ja, wenn dieses Gedankenstrich nicht für Gedankenstrich, sondern für was anderes. Stell dir vor, es ist so wie in einem Theater. Dann verwenden wir das auch sowieso. Aber nicht nur im Theater, sondern auch wenn die Figuren sprechen, einen Dialog äh, in dem Buch da, dargestellt wird, dann wird es diesen ähm, Dialog, diesen Gespräch mit einem Bindestrich da äh, stehen. Und das ist vielleicht möglich, dass auch in einem Diktat vorkommt. Na? Und genau, das heißt Elgion. Und wenn dann sage ich Guion, dann ist es also der Bindenstrich und dann kommt es ein Satz weiter. Wir hatten schon el punto. Punto y seguido. Punto y aparte. La coma. En las comillas. La exclamación. Interrogación. Bindenstrich. Gut, ja, es kann es auch vorkommen, dass ich habe, auch in einer Tat ähm, Klammern. Diese Klammern, ne? Bei uns heißt diese Klammern Parentesis. El Parenthesis. So heißt es. El Parenthesis Und das ist genauso wie ich den Fragezeichen, Aufrufezeichen und die Kommas erklärt habe. Aber... Paréntesis und dann diktiere ich weiter meinen Satz und dann, wenn ich, es wenn ich soweit ist, dann mache ich zu. Fierro Paréntesis. Okay. Ähm, ja, ganz einfach, oder? Es ist nicht so ganz kompliziert, man muss nur also die Vokabel schon im Auge behalten. Und auch, was noch als nächstes vorkommt, das ist diesen zwei Punkten, wenn ich zum Beispiel eine Liste oder so mehrere Sachen ich aussprechen möchte, zum Beispiel ich muss kaufen Doppelpunkt Dos puntos Doppelpunkt Dos puntos Dos Tomates Tres Paketes de Champignones Un Kilo de Cebolla Zum Beispiel Gut, in anderen Texten kann es auch vorkommen, dass irgendwie der Satz ist nicht nicht quasi zu Ende, es wird so, nicht mit einem Punkt, sondern mit drei Punkten, na, nacheinander. Dann sagen wir äh, tres puntos y seguidos, das heißt also diese drei Punkten, wenn ich also nicht einen vollständiges Satz da äh, schreibe oder diktiere, zum Beispiel, da sind viele so Texte, die so vorkommen. So, ich glaube, das habe ich nicht. Jetzt habe ich alles, was ich sagen äh, möchte. Falls ihr Fragen habt, dann könnt, dann könnt ihr mir natürlich schreiben unten in den Kommentaren. Und falls ihr so euch fragt, Deutsch ist nicht meine Muttersprache, meine Muttersprache ist ja Spanisch. Aber ich, ich möchte es natürlich äh, fast alles, so, so viel ich kann auf Deutsch das erklären. Dann nicht vergessen, Like, äh, wenn es dir gefallen hat. Wenn nicht, dann nicht también <muchas> so, adiós amigos um, um, um, yeah, yeah, um.